Okay, ganz ehrlich, von euch Jungs, wer hat von euch schon mal Arsch geleckt? Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Es wird wieder mal Döner getestet. Es geht nach Hannover. Ich teste eure Empfehlungen. Also, ich bin schon mal erstmal gespannt, ob ihr mir irgendeinen Scheiß hier wieder verkaufen wollt oder ob es gute Empfehlungen sind. Zum einen, 1000 Nachrichten zu dem Lister-Döner. Den übrigens offiziell besten Döner Niedersachsens. Getestet, zertifiziert. Und Döner Nummer 2, der wird auch noch abgecheckt. Tardim ist das, glaube ich. Die beiden checken wir ab. Ich blende auch nochmal die bisher Top 5 von meinen Dönern, die ich getestet habe. Und dann schreibt wieder in die Kommentare fleißig rein. Ich teste den nächsten Döner. Überall ganz Deutschland erlaubt. Knalls rein. Kommentare von ballern ja und dann hoffe ich kann ich euch eventuell auch beim video begrüßen wer weiß mal schauen wie so der ich wollte gerade sagen wie der hase läuft aber nein ich sage wieder scheiße es geht los wir fahren nur los es äh, geht ins auto <lacht> wir sehen uns später alles okay ja, ist alles okay, wenn er eure Meinung ist gefragt. Es ist doch ganz normal als Mann, dass der Rücken juckt und man zwischendrin den hier macht oder, keine Ahnung, sich mal einen Baum schrubbert oder so. Meine Freundin macht sich jedes Mal wieder lustig über mich. Aber als Mann ist es doch ganz normal. Natürlich, eine Frau schrubbert sich nicht den Rücken so. Das wäre ja vielleicht nicht so oberperfekt, aber als Mann ist es doch normal. Ja, aber macht es noch mal. Woran erinnert er euch dann? <lacht> mich erinnert immer aus Balou, der Bär, der sich an der Palme reibt. <lacht> Ich will ja nichts sagen, ne? Ich will ja nichts sagen. Ich bin nicht der allerbeste eigentlich, aber zieht euch das rein. Ich hätte ein Stück mehr nach vorne fahren können. Uh, uh, zieht euch das rein, also wirklich. Ich weiß, ja. es ist nicht die kleinste Lücke, aber trotzdem. das hast du perfekt gemacht. Das ich gut Und dafür, gemacht. dass du das Auto auch alleine einparken kann, hast du es ganz alleine gemacht. So, was machen wir jetzt? Wir sind jetzt bei Lister. Lister-Minister Ich habe eben schon gesehen, Riesenschlange. Es ist ja der beste Döner Niedersachsens. Au wirklich ausgezeichnet. Ne? Von einem Testgremium. Ich weiß nicht, wie man sagt. Aber ja, ich bin sehr gespannt, ob das wirklich. Viele haben geschrieben in den Kommentaren: äh, Der Döner da in Stuttgart, aller la Turk und so nichts dagegen. Und wenn das wahr ist, dann werde ich gleich einen Geschmacksorgasmus haben. Und wenn nicht, dann bin ich sehr enttäuscht. Guck mal, meinen Style. Ist es gut oder ist es nicht gut? Du siehst unfassbar sexy aus. <lacht> ja, ja. Ich will auch meinen. Ne? Guck mal, so arschmäßig. Mm, lecker. Ja. Gar Ja, ne? du hast ein knackigen Po. Ja, finde ich auch. Fühlt sich gut an, einfach. Halt. Fühlt sich einfach gut an. Das ist die Hauptsache. Warte. Hat <lacht> das fast an meine Eier gehauen, Mann. So, also wir sind da. als dicke Schlange. Aber Chef hat klar gemacht, wir kommen direkt ran. Ich werde mal hier meine Maske noch aufsetzen. Nimmst du mal, Schatz? Perfekt. Also hier einmal ganz kurz, so den, der Chef am Start, ja. moin, der zeigt uns jetzt meine Döner und so weiter. Wir haben das Fleisch Wir haben das Gerät. Der Gerät habt ihr der auch. Gerät das ist schon auch. mal ein gutes Zeichen. Ja? Und das ist unsere mächtige der Gerät. Okay, also er, macht der macht besser? als der Gerät oder schlechter? Sei ehrlich. Er ist besser. Handarbeit <lacht> ist besser. Ja. ja. Handbetrieb ist immer <lacht> besser, ne? <lacht> Stellt ihr selber her, das Fleisch? Nein. Nein, wir lassen uns die Pfanne, aber Also ist so extra für uns gemacht. Okay. Ich mache ja die Mission. Bester Döner Deutschland, ne? Ja. Döner Seid ihr mein. Nummer eins ja. Okay, guck mal, das ist unser bester Bäcker. Jeden Tag wird frisch Brot von hier genommen und rausgegeben. Jeder Mitarbeiter der Station, bitte. Es gibt ja diesen Rangliste. Ihr seid bester Döner Niedersachsen geführt genau, genau. und viele haben gesagt, besser als Platz Nummer 1 in Stuttgart. Haben viele gesagt. Wir schneiden das auch, wichtig. Wir schneiden alles mit der Hand. Ja. ja die Fleischsorten. Ja, okay. Außer der Gerät, der macht das letzte Zeit für uns. Ja, ich sehe schon. Ich glaube, du arbeitest schneller als der Gerät, ne? Ja. ja. Also ihr seht heftiger Durchlauf hier. Man kann sich ja kaum bewegen. Jeder weiß, was er macht. Jeder weiß, was er tut. Und ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann unter halt riesen Schlange. Draußen, rumrum, rum, überall essen wir diesen Döner. Alles richtig, richtig Andrang. Frisch aus dem Ofen, für Rolle. Ja, danke dir. Okay, so wieder er aus, frisch aufgeschnitten. Ich sehe gerade, ihr habt auch gegrilltes Gemüse. Ne? Natürlich. Wenn jemand mit Fleisch will, machen wir von hier. Und wenn wir kein Fleisch haben, nicht vegetarisch, haben wir auch. Dann haben wir gegrillte Gemüse. Olle, ich habe Soßen ausgemacht für ja. Dönersoßen. Ja. Das ist scharf Sasiqui Curry. Für Falafel habe ich noch Hummus. Viele wollen Frischkäse. Und das ist Schafskäse. Deine Spezialsoße würde ich einfach mal testen. Ein bisschen scharf nehme ich auch noch gerne, ja. Welches Fleisch wollen wir haben? Ganz klassisch kalt, ja. ja. Bisschen Gemüse da rein? Ja, gerne. Wir haben hier ganz besonders. Rucula und am Ende Staatsgeheimnis Nummer 1. Rucula oben um drauf, Paprika, am Ende frische Zitrone. Und das gegrillte Gemüse oben drauf. Und am Ende wird das mit einem ja. Rauch Käse. Auch Käse nochmal, okay. Für Optik. Ja, alles klar. Ja? So Auf, sieht dein fertiger Döner aus. Ja. Kommt ruhig an, Jungs. Ja. Ihr kennt den Döner gut wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Ja. Was sagt ihr euer Urteil zu dem Döner? Ja. Ihr, Döner? 9 von 10 bis 10. 10 von 10. 2,5 von 10. 10. 10, von 10. Okay, 9 ,5 von 10. In, also, das heißt, mein Deutschland-Ranking. Bester Döner Deutschlands. Zum Beispiel, Alaturka wurde ja offiziell zum besten ge äh, gewählt. Und das Platz 7. Ist der besser, würde ihr sagen, so rein. Ihr wart da wahrscheinlich noch nicht. Aber hat das Zeug auf jeden Fall besser ja, Döner Deutschlands. Ja. Hat das Zeug, Okay. Das Zeug, ja. Also, ich muss jetzt schon mal sagen für euch, Leute: frische Zitrone drauf, Käse oben drauf, gegrilltes Gemüse. Alles echt so gut. Ich habe das Gefühl wie im Drei-Sterne-Restaurant. Wirklich Gourmet. Ja, und jetzt komme ich gleich ans Testen. Der kostet 4 Euro. Ja, ich werde jetzt erstmal mal rein Amazon-Gutschein zu verschenken. Ihr habt richtig gehört, es gibt einen Amazon-Gutschein zu verschenken. Für jeden von euch. Also jeder, der möchte, kann sich jetzt einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Ihr müsst mir nur zuhören, was ihr machen müsst. Und zwar eigentlich nichts außer zwei bis drei Minuten eurer Zeit opfern und ihr würdet sogar mich damit supporten. Also ich küsse das Herz von jedem von euch, der mir ganz kurz zuhört. Es geht um die Clark-App. Also Clark ist eine Versicherungs-App, wo ihr euch registrieren könnt und halt euch fest, ihr habt keine Risiken, keine Kosten, ihr müsst nichts machen. Ihr müsst einfach nur drei Versicherungen hochladen. Hört sich an, wie du verarschst, ist aber nicht. Ihr müsst drei Versicherungen hochladen. Und die erstellen eine Bedarfsanalyse. Weil das ist der Sinn der App, eine Bedarfsanalyse erstellen. Also ich bin zum Beispiel, ich bin kein Fan von 1000 Versicherungen. Sei euch ehrlich, ich hasse das auf den Tod. Aber ein paar sind sinnvoll. Bei mir meine Zähne. Meine Zähne sind schlecht. Habe ich mir eine Zahnversicherung gemacht. Und äh, äh, Haftpflichtversicherung. Ist bei mir auch ganz wichtig. So. Und wenn ihr drei Versicherungen habt, ladet ihr die da rein. Und diese App guckt einfach nur, ob ihr ein günstiges Angebot habt. Ob ihr vielleicht bessere Leistung fürs gleiche Geld kriegt. Und das war's. Ihr müsst äh, einfach nur zwei bis drei Minuten eurer Zeit opfern, diese drei Versicherungen reinladen und ihr habt einen 45 Euro Amazon Gutschein geschenkt. Ja und äh, der Link dafür ist am Ende des Videos. Könnt ihr raufklicken oder in der Videobeschreibung. Ganz gleich. Ja und dann danke für eure Aufmerksamkeit. So ein Clark unterstützt dieses Projekt. Also für mich, ich bin nach Frankfurt gefahren, muss natürlich irgendwo auch ein bisschen Pada reinholen. Also äh, Clark supportet das. Ja und dann geht's weiter im Video. Ich muss erstmal mal sagen, sehr spe special wirklich. Der erste Biss, der erste Eindruck, wie man ihn so kennt. Auch wenn man eine Frau kennenlernt oder so, dann Mann. Auch für die schauen Beiß rein, hast erstmal ganz weich von diesem Grillgemüse. Es kommt ganz weich, kommst du rein. Speis auf dieses weiche Grillgemüse. Die Zitrone kommt mit reingeschossen. Da kommt was, das kennst du nicht. Das ist exotisch. Manchmal will man ja auch das Exotische so. Und das ist erstmal sehr sehr gut. Vorab schon mal. Mache ja Rucola mit rein. Habe halt ich gesagt, spezial, macht sonst niemand quasi. Habe ich jetzt noch nicht so großartig von geschmeckt. Vielleicht ist auch dieses Unbewusste, was man halt nicht eben direkt schmeckt, was erstmal sehr, sehr geil ist bei den Dönern. Das kann ich euch sagen zu 100 das hast du kaum bei Dönern. Gerade bei diesen Standarddönern hast du es nicht und du hast es hier. Du hast ein Geschmackserlebnis. Du merkst, du beißt rein. Du hast in einer Sekunde hast du diese Soße, die es nirgendwo anders gibt. Das leckere Brot außenrum. In der nächsten Sekunde spürst du die Frische vom Salat. Dann kommt irgendwas um die Ecke, das weiß ich nicht. Das hat wie Bonschi geschmeckt. Ich kann es nicht alles beschreiben, wie ein oder ob das der frische Salat ist, diese Kombi aus den Soßen oder das in der Soße auch drin war, sehr, sehr, sehr, sehr speziell, sehr gut. Übrigens auch bei den Kommentaren, das waren zwei von euch, haben da auch was drunter geschrieben, ne? Ja, also okay, ganz ehrlich von euch, Jungs, wer hat von euch schon mal A*** geleckt? Ich noch nie, ich noch nie. Sicher. Ja, hab, ja ich auch, nicht? hab ich auch nicht vor. Nee, ehrlich nee, nee, nicht? Ich wusste, nee, dass du nee. die Frage kommt. Nee. <lacht> Hast du schon mal? Hast du? Ja. ja das du hast mal. du auf jeden Fall Like da? Ja, Mann. kommentieren und das Abo. So, wir sind gleich bei Tardims angekommen. Ich muss dazu sagen, Top-Kommentar war eigentlich Lamuro. Aber der hat Renovierungsarbeiten. Tardim war auch ein gutes Kommentar. Nicht so oft wie Lamuro, aber wer weiß. Manchmal sind die stillen Gewässer tief. Vielleicht ist er auch top. Ich bin sehr gespannt auf den Döner, auf eure Empfehlung. Also wir sind angekommen bei Tardims. Sehr unscheinbar kleiner Laden an der Ecke. Aber nun ja. Wir werden mal schauen, was der so hergibt. Ich habe die Empfehlung bekommen von meiner Community. Die haben gesagt, sehr guter Döner in Hannover. Einmal schicken und einmal normal. Was empfiehlst du mir? Ja, okay, ich nehme einfach, nehm einfach Kalt. Und alles drauf einfach. Deine Empfehlung sozusagen. Sehr geil, ja, auch mit der Musik. Also ich feiere das. Von dem türkischen Restaurant, mein Döner, wo auch immer. So eine Musik läuft, fühlst du dich gleich wie zu Hause. Also, eigentlich war das dämlich gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde doch gleich Geflügel nehmen. Ich nehm doch Geflügel. Ja. Eben umentschieden, wenn der chicken gemüse kepa muss ich auch Chicken nehmen. Also geht jetzt nicht anders in dem Fall. Also, so sieht er aus. Das ist ja auch 4 Euro. Kostet auch 4 Euro Standardpreis. Sieht sehr lecker aus, das sei schon, schon mal gesagt. Gucken wir mal, was er kann. Gegrilltes Gemüse wieder, auch gegrillte Kartoffeln. Sehr interessant. Jetzt kommt der legendäre erste Eindruck. Boah, kann es vergessen, der erste Eindruck. Ich muss erst mal Gemüse runter snacken. Das ist ja. Der ist gut gefüllt, ne? Mm -hmm. also, das... Warte, man hält das einmal fest? Hollis' Nase hat sogar mitgegessen. Ja, man muss es sagen, dafür ist eigentlich die Gabel da. Ne? Man kämpft sich erstmal durch das Gemüse durch, aber komplett. Das ist eine Riesenportion. Anscheinend ist er jetzt auch schon zur scharfen Soße gekommen. <lacht> das sieht man? Ja. Aufgeplatzt. Oh. Aber das war ich selber schuld, wohl. Ich hab so wild gegessen, wie man in meinem Gesicht sieht. <lacht> Ob er den Kampf überleben wird, wer wird gewinnen? Der Döner oder Holle? Der Döner. <lacht> weißt schon, dein Sohn hört schon alles mit. <lacht> Oh, ein Produkt. Der Sohn, der da ist. Alles. Der Sohn ist mein Sohn. Ich will deinen Sohn zeigen. Ich will den Sohn, unseren Sohn zeigen. Ich will deinen Sohn, das ist nur mein Kind. Übrigens, wir schauen noch mal auf volles Gesicht. Also ich hoffe, sein Kind ist talentierter beim Essen. Ich will unseren Sohn zeigen. Da ist der Prachtbengel. Holle Junior. Aber man sieht, er gibt nicht auf. Er ist ein Kämpfer. Rocky, ein, ein Rocky Gesicht. Oh. Jetzt bin ich aber satt. Puh, das war ein dicker Arschi. Oh. Ein dicker So, kleiner Notfall überstanden. Ja, die Not-OP wurde erfolgreich durchgeführt. Also für mich direkt an der Stelle, während Tad Tardims gehabt, direkt hier, vor meinen Augen. Ich muss sagen, es war gefühlschaos. Mit den Kartoffeln wusste ich nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll. Die gegrillten Kartoffeln, gegrilltes Gemüse wieder sehr lecker darin gewesen. Kartoffeln war eigentlich gut, weil es war was anderes. Der Döner war zusammengefasst, ein Auf und Ab der Gefühle. Also erst dachtest du irgendwie geil, dann war wieder so ein Moment, wo du reingebissen und dachtest, hm, doch nicht so geil, dann wieder richtig geil und dann hat sich das zum Schluss so eingependelt, weil der war unkonstant. Wisst du was ich meine? In der Mitte zwischendrin habe ich ein paar Bissen gehabt, wo ich dachte, okay, so heftig ist er nicht, aber Gesamtergebnis muss ich trotzdem sagen, er war sehr gut. Er war sehr gut. Also für mich eine 8,3 auf eine Wette von 1 bis 10 und jetzt zu Listerdöner. Listerdöner, muss ich einfach sagen, der hat mich umgehauen. Der war wirklich heftig. Der war wirklich heftig. Also einfach mit dieser, weil ich vorhin von gesprochen habe, du diese Geschmäcker, dann kommt das rein und dann kommt diese, diese, dieser undefinierbare Geschmack, der wie Bonsche geschmeckt. ich weiß nicht, ob das die Soße war. Schwer zu erklären, aber dann mit dieser, ähm, ähm, na scheiß drauf. <lacht> also, die, das Gesamtergebnis von Lissa mit der Soße, mit dem frischen Gemüse, mit der Zitrone da drauf, die irgendwie komplett gekillt hat, gibt mir für Lister eine 8,7. Eine 8,7. Es hat nicht ganz, nicht ganz zu dem besten Döner Deutschlands gelangt. Aber ich sag euch, für diesen Döner fahre ich gerne anderthalb Stunden, weil das ist ein Döner, den kriegt man nirgendwo anders. Da musst du fahren, weil das ist ein besonderer Döner für mich. Der war wirklich, der Tati war auch sehr gut, aber der kommt nicht ran an den lister döner Der war wirklich krank gut, krank gut. So viel zu dem Video, Leute, so viel zu der Dönerbewertung. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare alles rein. Ich baller überall hin. Mir scheißegal. Und dann ähm, hoffe ich, was euch, habe ich das schon gesagt, ich scheiß drauf. Ich will sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.